Ja, äh, willkommen zum Kanzleransanschreien am Montag, äh, die 13. Folge. Äh, ich stehe hier mitten im Verkehr und äh, um Verkehr geht es heute. Es geht um äh, Kooperationsverhandlungen äh, oder Koalitionsverhandlungen. Äh, man könnte ja den Eindruck haben, das liegt gerade sehr eng beieinander. Also äh, so wie die SPD äh, um die CDU herumschlawenzelt, und äh, sozusagen äh, ja, Positionen aufweicht und äh, einfach mal äh, in, in, in, als Verhandlungsmasse äh, mit, um äh, diese schönen Ministerposten zu bekommen, äh, in die Runde wirft. Äh, ja, das wird da hinten alles verhandelt äh, und währenddessen fangen halt die einzelnen Kooperationspartner an. Äh, sozusagen, ja, irgendwie noch was für sich rauszukitzeln, ne? Das ist also auch, äh, das hat so auch gewisse Parallelen, dass man manchmal, ja, äh, sozusagen das, was seinen eigenen Fetisch ist, äh, sozusagen ein bisschen befriedigen möchte. Und äh, da wurde ja, wie heißt es gestern, auf Heise die Nachricht gebracht, dass äh, CDU und CSU äh, jetzt eigentlich NSA-ähnliche Eingriffs- Möglichkeiten auch in Deutschland haben möchten, zum Beispiel am DEZIX. Das verlinke ich da unten, weil, als ich das gelesen habe, dachte ich, warte mal, das passt nicht auf das, was gerade die ganze Zeit hier in die Kameras gesagt wird, was dort gefordert wird. Und bei Koalitionsverhandlungen ist dann so, CSU bringt ihre, LK, ihre, ihre Maut mit rein, also wo wir hier gerade im Verkehr stehen, also sozusagen bezahlter Verkehr, auch das passt zum Thema. Und ja, die SPD, was bekommt sie? Man könnte sagen, vielleicht so eine Prise äh, Mindestlohn. Ja? Also eine Prise Mindestlohn für, äh, wie soll man sagen, ähm, Einschnitte in unsere Bürgerrechte, weil es diese Vollüberfassung, die Vollüberfassung, die Vollanfassung, auch die für äh, Koalitions-Koalition äh, sehr, sehr ein spannender Punkt, nein, die Vollüberwachung äh, sozusagen, soll jetzt rückwirkend legitimiert werden. Da sage ich danke. Äh, wir stehen hier mit äh, tausenden von Mistgabeln besetzt. Ich habe mich heute äh, unter eine Telefonzelle gestellt, weil ey, es ist draußen so nass. Und jetzt noch so zum Abschluss. Äh, hier, die, die Szene hat sich vorbereitet und äh, die wollte euch noch... Ah, oh nein, jetzt habe ich hier eine Tüte. Äh, um meine Güte, eine Tüte. Ähm, ja, krasse Kacke. Ähm. <lacht> Da muss ich wohl was schneiden, aber ich schneide ja nie was. Und nein, wir können das ja einfach mal so drehen. Da, also Freunde, wir sagen einfach mal Danke, weiter kämpfen für den Weltfrieden. Zack, bumm, Vollgas und remember the 5th of November, wenn ihr euch mal wieder mit dem Falschen ins Bett legt. Tschau.